Hallo, ich bin Michael. Kennt ihr das auch beim Langlauf? Schnee und Eis in den Langlaufschuhen, dass es schlechte Bindung kommt. Hier haben wir das Produkt gefunden, das das Problem löst. Und das ist der Eisfix. Das ist ein Langlaufschuhe. für Langlaufschuhe. Da könnt mit zwei Funktionen da könnt ihr den Schnee bequem vom Schuh entfernen zwar ziehen, von hinten gegen führen und der Schnee weg. Oder Ich könnt von vorne 90 Grad Winkel gedreht stoßen und heute den Schnee so also wegstossen. Und so können wir jedes Mal sehr bequem und sehr schnell in eure Langlaufschuhe rein und somit bequem und schnell aufläufen. Die Reisschicks gibt es in blau und es gibt ihn auch in rot und ihr könnt bestellen auf unserer Homepage www.icefix.co Danke!